Abfahrtstrail vom Berggasthof. Bei einer Serpentine gerade weiter in Single. Und nach dem Sinkel über eine Sperre zur nächsten Forststraße. Erste Quelle. Quelle Nach der Hütte rechts in Singel Vorbei an einen knorrigen Baum. Schiebe Stelle bei einem Wasserlauf. Da der Trail immer schwieriger wird, könnte man am hier auch die Vorstraße nehmen. die verwachsene Wiese hinunterqueren. Am Ende des Kernwegs den Single leicht links nehmen. Zwei Gatter, die man öffnen kann bei Durchfahrt durch Hof. Eine etwas holprige Wurzelpassage zum Abschluss. Wir erreichen Widerstand im Mürztal.